Polen, nach Polen und Ungarn hat auch die Slowakei den Import von Getreide aus der Ukraine vorerst verboten. Die osteuropäischen Länder reagieren damit auf die vorübergehende Zollfreiheit für diese Waren. Dadurch sei auf den heimischen Märkten ein Preisverfall entstanden. Regionale Produkte seien nicht mehr konkurrenzfähig. Kritik an dem Vorgehen der drei Länder kommt von der EU. Getreidewaggons unter Polizeischutz. Seit Wochen protestieren in Polen die Bauern. Der Zorn richtet sich gegen solche Züge aus der Ukraine. Wegen des Krieges lässt die EU Getreide aus dem Land zollfrei und damit sehr günstig über die Grenze. Die Mengen sind gewaltig. Wir reden von bis zu 25.000 Tonnen an einem Tag. Doch statt etwa nach Afrika weiter transportiert zu werden, verbleibt viel von dem ukrainischen Getreide in der EU. Die Folge, die teurere heimische Produktion findet weniger Käufer. Um die Bauern zu beruhigen, machen Polen, die Slowakei und Ungarn jetzt die Grenzen dicht. Einfuhrstopp für ukrainisches Getreide, aber auch Obst oder Honig. Wir sind entschlossen, die ungarischen Landwirte um jeden Preis zu schützen. Erstmal bis zum 30. Juni oder bis Brüssel Schutzmechanismen einführt, die für uns akzeptabel sind. Doch einseitige Importstops, so geht das nicht. Die EU-Kommission in Brüssel erklärt heute, über Handelspolitik entscheiden nur sie allein. Und 60 Millionen Euro Hilfe für Landwirte in der EU seien schon genehmigt. Wir haben es hier mit einem Krieg zu tun. Wir wollen der Ukraine helfen, ohne unserer Bevölkerung oder unseren Landwirten zu schaden. Das ist schwierig. Und dafür müssen wir jetzt Lösungen finden. Genau darauf Oft auch die Ukraine, weil Getreidelieferungen per Schiff über das Schwarze Meer wohl unsicher bleiben. Kiew will schon morgen mit Polen sprechen. Mit dem Land, das sonst immer besonders betont, wie sehr es an der Seite der Ukraine steht.